Heute zeige ich euch ein richtig einfaches Rezept. Super gesund, ohne Mehl, es handelt sich hier um diese Wraps. Ganz toll zum Falten, lecker, gesund und so einfach. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Wir fangen hier an mit roten Linsen. 250 Gramm und da gieße ich jetzt richtig viel Wasser rein, also mindestens das Doppelte, was ihr an Linsen habt. Und dann stellt ihr es für circa drei bis vier Stunden zur Seite und guckt mal, die haben sich richtig aufgesogen. Ihr könnt das auch mit anderen Linsen machen, zum Beispiel Berglinsen. Kichererbsen und so weiter müsst ihr tatsächlich länger einweichen, über Nacht 10-12 bis 12 Stunden und dann auch nochmal kochen. Deswegen, weil es schnell gehen soll, macht ihr das mit den Linsen. Einfach vormittags reinlegen und mittags habt ihr ein ganz tolles, einfaches Essen. Das Ganze geht in den Smoothie-Maker oder in den Mixer. Ein bisschen Salz. Natürlich für die Fluffigkeit unser Hefewasser. Selbstgemachte Hefe, ganz einfach, lecker und gesund, oben rechts unter dem i erfahrt ihr wie und dazu noch ein bisschen Wasser. Und ihr Lieben, das war es tatsächlich an Zutaten. Und das ist so einfach und schnell gemacht, echt lecker und dazu richtig gesund, proteinreich. Also wenn ihr ein bisschen auf eure Figur achten möchtet oder vielleicht auch misst, dann ist das optimal, denn die sind richtig lecker und machen dazu auch noch satt. So ordentlich durchmixen. Und ich möchte hier nochmal ganz kurz Danke sagen an mein Goldmitglied Maren Kälberer. Danke, dass du dabei bist und mich nochmal extra unterstützt. Und auch danke an alle anderen Mitglieder und alle Zuschauer, die sich hier meine Videos anschauen. Ich freue mich riesig darüber. So, hier habe ich das jetzt eben kurz umgefüllt und habe eine beschichtete Pfanne. Das ist ganz wichtig, denn wenn ihr ganz viel Öl reinmacht, dann funktionieren diese Wraps nicht so gut. Ich habe bei dieser beschichteten Pfanne nur ganz klein wenig Öl mit so einem Küchenkrepp verteilt. Und dann gebe ich immer so einen Schöpflöffel rein und verteile das ganz vorsichtig hier nochmal eben. Die Konsistenz durch den Smoothie Maker ist ein bisschen schaumig, das macht aber überhaupt nichts. Und guckt mal, wie einfach das geht. Zack, einmal umgedreht und schon ist das Ganze hier fertig. Sieht richtig toll aus und die bleiben so schön elastisch, dass ihr die auch ganz toll befüllen könnt. Und ich zeige euch das jetzt nochmal ins Zeitraffer. Also hier eine Schöpfkelle voll mit diesem schönen Teig. Ich weiß gar nicht, ich glaube so 10-15 habe ich auf jeden Fall dabei rausbekommen. Also wenn ihr eine ganz große Familie seid, dann braucht ihr mehr, aber für den normalen 4-5 Personenhaushalt reicht das vollkommen aus. Die machen auch wirklich sehr satt durch die Linsen. Richtig toll! Und ich bin schon gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. So, und ihr seht mal in Zeitraffer, wie einfach die gehen. Zack, einmal gewendet und wieder weiter geht's. Also schneller, einfacher, kann man gesund nicht essen. Ihr könnt das mit allem belegen, was ihr wollt, mit veganen, vegetarischen oder ordentlich mit Fleisch, ganz nach eurem Geschmack, so wie ihr es haben wollt. Und ich habe noch ein leckeres Mangosauce-Rezept. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, dann hinterlege ich das natürlich auch gerne nochmal unten in die Beschreibung. Sehr lecker dazu. Und wir werden jetzt diese schönen Linsenwraps einmal genießen. Schaut euch die Videos an, die ich euch jetzt nochmal hier auf dem Bildschirm zeige. Ich wünsche euch dabei viel Spaß beim Anschauen. Ich bin bald wieder für euch mit neuen Rezepten zurück. Eure Emma